war klar. Unsterblicher alter Mann. <lacht> Natürlich. <lacht> Raven hat sich der Gruppe angeschlossen. Die kaiserliche Garde. <lacht> Ich bin ich mich so ist hier denn? aber wir können nicht von ihr weggehen schade sonst hätte ich nämlich sonst hätte ich nämlich gesagt wir gehen jetzt hier auf screen raus trainieren also nicht trainieren aber lernen noch die ganzen letzten sachen ja so wie sieht es ja levelmäßig aus du hast was neues bekommen ich, ich wusste es den elfenbogen Den konnte ich mir schon herstellen aber habe es natürlich nicht gemacht weil ich vielleicht irgendwie so ein verdacht hatte ja irgendwann kommt er mal mit so ein dinge Echo oder so hat so 46 bis äh, gut. es wird immer noch ein Heil ne? an ich sag es noch mal so. so kavalier und sterblicher alter mann dann laufen wir mal wieder damit rum. Du hast tausende tode gestorben jetzt mal wieder von den toten aufgestanden. Okay. Hi. Captain Schwan, vorsicht Sir. Ich zu, dass du ihn Captain beleidigst. sind um die bedürfnisse zu decken. Ah, okay. Öp. Da ist der Truhe. Da. Ja, komm her. Ich brauche ein Speicherpunkt übrigens. Wenn ich schon nicht herausgehen kann. Oh Gott. Da müssen ist der Angriff so langsam? Öh. Öh. Öh. Ich wurde eine ganz blöde Fähigkeit irgendwie ausgerüstet oder irgendwie so was. Ne? So jedenfalls, äh ich bin blind. Alter, da mein Gott, klingen Mord. Ich glaube, ich muss mit Angriff. Er ja, ist mir ein bisschen zu langsam. Äh, äh, äh, äh. vor allem die angriffe sind voll schnell da so, dich hab ich habe ja auch noch nicht so. außer hier sind keine magier und so die wieder alles ja hoch Das da werden nämlich sehr gut Okay, so klappt das nicht. Ist das irgendwie so ein Ding? Hat das hier? Weiß ich nicht. Ich habe eine Fähigkeit, die wahrscheinlich schwere vor verlangsamen machen, aber verstärken. Nehme ich jetzt mal an. Fällt mir nicht. er ist ein bisschen zu langsam. Au. Aber kann der mal weggehen von mir? Au, du. habe lieber so an ich so Gefühl. also für ich bin weit genug entfernt bist du in so nah an den daran ja, ich mache schon ich mache schon schaden damit ne, wenn ich treffe oh, Jetzt wieder alle ab Fresse in die Fresse. sondern nur noch du übrig, gut. Das ist ein bisschen zu krass, langsam. Na ehrlich? Nee, das ist ein bisschen zu langsam. Ich muss mal hier. Und es gibt habe ich gesehen, die Angriffsstärke stil die ändern die naja. Sachen, die ich ausgerüstet habe, oder explosive Abwehr verarzten. Da war jetzt Intervall auf normal Angriff beschränkt. Ja, nee. ist mir ein bisschen zu krass, wenn du mich fragst. So. Ähm, Stärke... Dann... Ja, Magier ja da auch, aber... Na, äh. ja, komm hier so. Hätte Sorgen. 心の中で整理まだ決められないのじゃ。何を決めるか知ら<笑> Wie bitte? Oh, habe ich schon. Was soll ich damit? Was soll ich denn damit? Hab ich so ausgerüstet, glaube ich, ja. So, ich muss ja auch um meine Bedürftige zu befriedigen. Muss aber nur. Nee. Ja, äh, ich mal ganz kurz gucken so in Sachen Bögen, Bogen, Bögen, Bögen, ne? Ja. Zweit vom Kasterus. Hast du doch schon alles, ne? Ja, dann kann man ja mal Dinge davon erstellen. Ja, da habe ich schon... Das habe ich noch nicht. Das habe ich auch noch nicht. Ja. So. Ja, sowieso erst mit dem Elfenbogen herumlaufen rumlaufen erstmal. mich erst sicher wenn ich irgendwie einen speicherpunkt habe ne? also ja nur so nebenbei oh, bitte nicht so viele gegner wenn es geht danke bischof so magier ein bisschen magier oder so, bitte mir, ich glaube jetzt ist ein bisschen schneller an ja okay das ist auch schon viel besser du bist ein magier sich gerade ja komm eben. du gas weg 666 ich kann auch vom weiten lang essen ja kannst du das ja aber so mir vorbei kommt sie nicht Ja, ja, ja. Hm, näher. Beweg mich nicht. Boom. <lacht> Sehr gut. Mein Gott, der ist größer. habe ich hab mich voll verwirrt, ey. In einer Reihe von ein Carol schafft es nicht, die Blöde Spinne da einzuholen. Ich dachte, das tod und bist du wirst tot. erst ist tot. tot. Wir sind natürlich wieder weglaufen, was noch über die hp Weiß ich wiederum ich immer und immer wieder, aber das ist so eine bescheuerte Funktion. Er hat das erfunden, jetzt mal ganz ehrlich. Warum? Er dachte, das wäre eine gute Idee. So, ich will mal gerne einen Speicherpunkt haben. Der Ruf. Hallo doch. もしかしてポティちゃんもリタッチも俺様のために<笑><笑> Ich habe die Katakoto nicht gesehen. nicht wir okay. müssen ein neues Gesicht so, gegen dich bin ich sehr effektiv. Ich bin <lacht> feine gegen Vogel, das ist sehr effektiv eonen Raptor, ja. Oder hat nicht Jude auch irgendwie so gegen fliegende Gegner irgendwas? Aber oh, abzuwehren, danke. Oh. Komm ja. Was zum... Wer war das, fertig Ja, naja, sieht ja auch Zauber, genau. Vergesst es manchmal. Langsam ich die Gegner ja nur erledigen, ne? Na komm. Warum habe ich auf meinen die Hälfte meiner Knöpfe keine ey. Muss wir mal üben. Also sowieso erst immer am ende spielt sie die ganzen angriffe raus und fertig belegt und so wenn man nicht mehr neues lernen und so weil kommen ja immer wieder neue sachen dazu ne? und dann muss ich schon wieder irgendwie umändern irgendwann habe ich ja alle angriffe hoffentlich hm. kann ich mir festlegen auf irgendwelche bestimmten angriffe so das war? 見る bitte. 堅城 Festung Herakles. Take Mutta. Kogukagirar, da ist doch da da nicht so letztlich zum eigenen ziel hin, das ist auch ein richtiger Punkt ne.とりあえず, jetzt ist es wichtiger, die Dinge zu tun, die man tun muss, nicht? bitte. Jetzt mal ganz ehrlich. Ähm wahrscheinlich genauso davor. Nein, okay, gut. Nicht guten Heiß speichert Punkt meine ich natürlich, ne? natürlich sehr dolle oh, da geht weiter runter Boom. Oh, daneben voll peinlich trank des lebens ja super ich habe gerade eingekauft müssen äh, oder ja, ich bin schon wieder ganz weit weg mit dem kopf so truhe mit neue waffen bitte oder ausrüstung Oh, gut speicherpunkt los hat schon eine stunde dran geht so nicht Mann. da nee, naja ich komme nie dazu <lacht> im paar zu benden lass da drauf schießen das dann ist ja wieder. <lacht> aber gerade festgestellt。es geht. <lacht> Lass さ、肝心 ich doch. に役立た <lacht> そんなねえ。ずるいのじゃ。リアルの影響 ja, jetzt kann ich wahrscheinlich im Schrein da alles kaputt machen oder? Ring so, jetzt können wir hier neue Orte erkunden wahrscheinlich. Die männliche Vorgehensweise. Gasfallost, war, ich war in der Gas ja. genialer Plan. Du ja, Du doch schon Schütze, du tust doch ja schon auf Sachen schießen, Mann. Direkt schon mal kaputt machen. was wenn ich euch jetzt abschieße, tut explodieren? Nein, schade. nachkommen ja, Ach, komm schon. Ich bin unbesiegbar. Oh. reflex ist das nicht normalerweise einer der Stärksten. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, für wen ist das. Äh, Juri, Carol und Flynn. Juri. Oh, Juri ist gerade nicht im Team. Carol. Hm. Gut, zum Glück bin ich so paranoid und durchsuche alles. Ne? Sehr schön mit dem aufzug da kommen wir wieder nach oben nehme ich an das gar kein aufzug wart warte mal warum sollte ich natürlich kaputt machen wenn er gar nichts ist oder meinten die da tor ja so irgendwo hier muss jetzt noch mal ein speicherpunkt sein kann ich mich hier ausruhen sind leute drin ich traue mich nicht zu schlafen dann Wunderbar. Also gehen okay, nach dem Aufsagen. Ich hätte aber gerne was, was die äh, Zauberspruchzeit verringert. Also allgemein. <lacht> Entschuldigung. Du stehst natürlich direkt davor, du blödes Mistviech. Hi. Du stehst natürlich genau davor und muss mir den Weg blockieren. Ey. Ah, ehrlich. Oh, Photon. So, komm her. Na, mir geht dann zu optimistisch, ne? Der rennt auch weg. Ja, frisst halt. Der, der, der, der. Der, der, der. Wow, was ist da los? Aus wie dieser eine super sauber hier. Ja. vitalisierung glaube ich, ne? Mir ein, wir bauen mal wieder unsere Heilerin zurück. Estelle, die muss mal gerettet werden, er das ja, geht so nicht. Wir sind ein bisschen arm dran, so habe ich das Gefühl. Ich meine, wir haben jetzt schon genug Charaktere, die so ein bisschen heilen können. Raven, Carol, Patty kann alle schon so ein bisschen heilen aber trotzdem Schlenkelchen. Möwe. so wer lohnt sich nicht in der truhe wer das jetzt nicht irgendwie eine neue rüstung oder irgend so was drin ich kann da auch Liebesfall Na. Na. Jawohl. Na. Naja Eisenspitze, ich brauche ein Eisenbein. Ich brauche mehr Eisenbein. Reisen mit Flennen. 今でもかもちろんだ。そうか。ん何か僕に bin ich gut, weil wir das zusammengefasst haben. weil jetzt Logik. Ja, gut. Nein, mein Ding ist weg. Das so, ist mal ernsthaft. Ich brauche mal so ein Speicher. Denke ich, will mein Partner hin, ey. Boah, trank des äh, heiliger Trank. Mein Gott. Wenn ich hab's Bock weiter zu spielen, aber so ein langer Part muss ja jetzt halt auch nicht sein. Guckt sich doch niemand an, gucken sich doch schon so Leute nicht dieses Projekt an. So ein Gefühl. Was ist hier drin? Speicherpunkt. Noch der Katzen. Und oh, da sieht aus, wissen wir halt hinten. Das Wieso nicht? Was? こんなとこでつまんないミスしてられないでしょヘラクレスの足を止めること wir, wir haben keine Ahnung, was ist. Was ist wahr? Da stand genau jemand. Äh. Raven, Sand, I'm a Kai? Ostsan, レイブンが主番だっけどレイブンさんとそのチャランポランなおっさんだったってこと was damit wollte sagen, ich bin es nicht wert. So ist das. Lassen auch zum so Blass her und zwar bewegen. so Hey, das gibt's jetzt einfach nicht. Ey. Wird ja immer größer. So, von da bin ich gekommen, ne, weil es hier unten. Mit einer Sackgasse. Du stehst genau davor natürlich. Ich komme da aber ran. zitronen Gummi. So, noch mal da noch eine Leiter, ne? Hm. Hm, ich wusste es. <lacht> so, gut, dann wird er dem überlanger Part, ne? Also, nein kann ich jetzt auch nicht mehr ändern also jetzt spielen wir kein kein ding es gibt dann ich auch nicht so machen wir mal okay was bringt mir das jetzt Keine Ahnung. Wenn der Part viel zu lang wird, dann werde ich auf jeden Fall schneiden. Also das, wenn jetzt wirklich nur anderthalb Stunden oder so hier geht, ne, dann sind wir schon 16 Minuten noch. Da habe ich nicht hin. Also ja, irgendwann werde ich dann schon schneiden, wie es ausschaut. So, dann müssen wir da lang, ne? ich sagen. Okay. Äh, ja. finstertrunk hm. war da was? Ich habe es nicht gesehen. Ups. So, warte mal. Und da kam ich. ganz ein Zettel, daran der sagte, es ist kaputt. Okay, äh, boom. Verlassen. Aber da ja, draußen. Warte, mal kam ich nicht von hier. ja, nee. nee, das ist eine Truhe. du Aber dann immer nur so. Oh, ehrlich? Kein Bock. wenn ich bin noch relativ gut gelevelt Also fühle ich mich nicht sicher, wenn ich noch nicht weiß, dass hier irgendwo ein Speicherpunkt ist oder so. ich wollte ja von den schätzen ist jetzt nicht gerade gut also also wir können ja heiligen schöne kaufen und jetzt ja nicht neuen truhen drin sein kannst aber immer mal ausspricht warum starker wandel vor langs was wenn sich über den raven in der kampfgruppe ist schützen wein cool so in den Ecken in die wort versteckt ist ey so, jetzt haben wir schon wieder zwei Wege nach oben Leckerei okay führt bei zum gleichen Ort du fettes fettes Stück fettes Stück fette Kuh fette Kuh so mit dem ganzen weg gelaufen ganz schön weg gelaufen so wo bin ich jetzt mir gehen übrigens die dings aus irgendwann zehn habe ich noch jetzt bin ich hier oben alles klar hm. und da ist eine kiste Gut. meine leiter ja was mache ich mit Kiste? Da ah. weiß das hier zum Kontrollraum höchste Sicherheitsstufe im Nufall Farbigsplatz an der Wand anhalten. Plastik können mit starker Kraft zerstört werden. Achtung, dass zerstören! als des Vorgesetzten melden. okay ich nehme jetzt erstmal oh warte mal ich verstehe okay ich verstehe ich verstehe es auch gut sehr gut ich nehme eine kiste ja und ich schmeiß sie auf der ja drauf wie so ein totaler Irrer? war auf hier. <lacht> und da ist der speicherpunkt nachdem ich... ich muss erstmal alles hier kaputt machen ist klar oh. Dann werde ich halt mit dem Speicherpunkt belohnt. Jetzt ja, klar. Oh Gott, ich muss ja irgendwann mit diesen Kisten machen, ne? ich Muss die also richtig abtreiben oder irgendwie so warten, Noch ne? eine Katze sehen. Ja, ich werde definitiv erschneiden. Dort viel zu lange. ゆり例えば Huntoni, ich bin nach dem Mund. そのやっぱり trenn mo tsuyoi no ja sou ka na jibun de demo arigato paty kizu wo issho namikon de ikiru so wie vielleicht eifred so jetzt habe ich hier eine Leiter eingepackt so Nach jetzt, wenn ich wieder hier alles klar, okay. Ich will es mindestens bis zum Speicherpunkt mal schaffen. Ich meine, hallo, so, das ist eine Truhe. Die stehen aber auch echt sehr gemein. Da Hier jetzt mal hier weg. Stempel des Wächters, das ist definitiv... Oh, warte mal. H daneben. Boom, H. Noch drei. gott So, Carol, was Neues nice zum Lernen. Ich bin mir ziemlich sicher, Stempel des Wächters haben wir noch nicht. Ja. Gott. ist mal wenigstens was man mit diesen Kisten machen müssen, ne? Müssen die Dinger alle crashen. So, da ist schon wieder so ein dingen Hm. Was ist hier unten? Nee. Gar nichts. Was? Warum hm, gehen wir hier runter? Gott, ich muss dann irgendwann den Aufzug da oben so richtig irgendwie platzieren. Habe ich so gefühlt ne? getroffen? Nö. Schon wieder heiliger Trank abgelaufen. Dann ne. halten hier ihn, aber ja, da ist noch so ein Ding. Okay. Gott, wie muss ich einen machen? er nee. ja, halt, warte. Bin ich eigentlich nicht von hier aus. soll ich direkt darüber? Nein. Ja, ich muss halt erst wahrscheinlich dahin bewegen. Ne? Oh, ehrlich. Was so. muss ich hier machen? Warum ist hier so ein ding Ich kann eine Brücke bauen oder irgendwie so was. Kann ich einfach drauf schießen. Hm. Was muss ich hier machen? wenn er ein bisschen aber fort im moment da oben die dinger damit kann ich nichts erreichen auf den ersten Blick kann ich die Dinger irgendwo darunter schießen damit ich die irgendwie schieben kann oder so oder unten kann man irgendwie so ein Dingen steuern ne da so bestimmt dass man ja so weit dahinpacken ne ich muss da gar nicht ich bin auch blöd. ich muss da gar nicht anhalten ich muss einfach nur zum bewegen bringen ne? ja guck mal hier ich dachte erst dass ich das erstmal aktiviert habe dass ich da irgendwie bewegen muss und dann äh, eine bestimmten stelle anhalten muss aber nee, das ist ja viel einfacher Okay. Gott, aber... Nein, unten ist das... So, ähm... Jetzt muss ich das hier irgendwie abschießen, wenn das genau darüber ist, ne? Zu weit. Das muss ungefähr hier sein, glaube ich. Hier so, ne? Haha! Noch zwei. Ja. Da ist ein Schalter, glaube ich. So. Nur ja, bin ich ein bisschen überfragt was ich hier machen? Warum ist hier so ein Ding? Hm. Ich will aber einen Grund haben, dass hier ein so ein Ding ist. Ne? Ich kann auch nicht hier rausziehen oder so. Ne? kann ja auch nicht gut dann gehen wir mal zurück ein bisschen so im moment bin ich noch ein bisschen überfragt mit den anderen beiden Aber gehen wir erstmal ein bisschen zurück würde ich sagen Na, okay Ich habe noch gar nicht gesehen, ob da oben sich noch was bewegt, wenn der Aufzug an ist. ja ich muss das Gelbe noch kaputt machen. War nicht hier. Da, wie kriege ich das kaputt? Äh, Kann mit starken Kraft zerstört werden. Achtung, lass die störung des Vorgesetzten melden. Ja, wie kriege ich das kaputt? Das sind irgendwo so boxen die ich da drauf packen kann wird jetzt langsam knapp mit den heiligen trinken jetzt bin ich hier jetzt komme ich über den ganzen weg zurück das nützt mir ja nichts wie mache ich das kaputt kann ich irgendjemand ein schwert oder so raus und das ding kaputt hauen Muss so voll einfach machen Muss ich irgendwie einen Kampf in der Nähe auslösen und kann ich das dann im Kampf kaputt machen oder was? Du? Kann ich da jetzt im Kampf erlegen? Ist das jetzt hier irgendwo im Kampf? Nö. Ich jetzt mal nicht an, dass ich den Typen erledigen muss oder so. Ne? Irgendwas zu machen? Was? Jetzt auf einmal geht es doch kaputt. Boah, ich hab doch schon drei, vier Mal drauf geschossen. So. Hi. Geh mal weg da. Der wurde entsperrt, alles klar. Ja, das heißt, ich kann jetzt da unten, ne? Ja, ich kann jetzt da unten irgendwas machen, ne? Warte mal, kann ich halt, konnte ich halt einfach von aus abschießen. Nee, ne? Aber nee, warte, nicht hier lang. Nicht hier lang. Nicht hier lang. Raven. Pfui. So, ich habe so eine Verdacht, was ich hier machen muss. Wo sind die Gegner hier? Da. Oh, ehrlich. Ist gerade abgelaufen. Das gibt's jetzt nicht, ey. Bonk. Tschüss. Ein Schuss abgefeuert und abgehauen. So. so ich nehme jetzt mal an da ist ein aufzug der geht nach oben ne? Bin ich schon da da muss ich dann jetzt da hinschieben ne? nehme ich jetzt mal an ja so. Dann haben wir gleich geschafft und haben den Speicherpunkt erreicht. Hey, oh, hey. also auch mal was. So. Jetzt komme ich hier um die Ecke, ne? Und ich schieb das Ding nach unten Pass auf. Bonk. So, haben wir das erreicht. Ich würde sagen, mir das ein Haltspeicherpunkt. Gott, dann das erledigt. Jetzt kommen wir weiter, glaube ich, weiß ich nicht. Frage jetzt, wie komme ich noch mal dahin? Ne? Äh, hier, ne? Oder ich da unten eigentlich schon den Ort? Ne, warte mal, wo gehe ich hin? Muss doch. Ne, warte mal, wo muss ich jetzt noch mal hin? Na oben, da oben, da oben, da oben. Da oben. Okay, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, ist gut, danke. Braucht nicht schreiben. <lacht> Gott, also ist klar, ähm, ja, so hier war das ja schon wieder mein Kopf ganz wandert. Da klingt nach Heilung, ja, gut. Ähm, ja, Sachen lernen werde ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen, aber mal gucken. Oder würde ich sagen, ich beende den Part jetzt. meine ich hier das wird auf jeden Fall geschnitten in zwei Parts. Da bin ich mir ziemlich sicher und. Ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der gefallen. Wenn ja, dann das doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar dazu. Würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.